Und somit kommst du im Algorithmus immer hoch, kletterst die Treppe immer hoch. Fangen wir mal an mit dem Thema Bewertungsgenerierung. Da hat sich in den letzten Monaten, Jahren, würde ich sagen, immer was entwickelt, ähm, aber vor allem in den letzten Monaten relativ viel. Früher hat man, ich sag mal, was ganz normal, gewisse Blackhead-Methoden auf Amazon zu nutzen, ähm, diverse Plattformen wie irgendwie Lotendo, AMC Tigers, Five Star Marketing oder so, sonstige Anbieter, die, ich sag mal, gegen eine Gebühr eine positive Bewertung verlangen. Und das war ganz normal im Alltag zu nutzen. Heutzutage ist Amazon so schlau, dass sie das wirklich versteht und immer erkennt eigentlich, wenn eine negative Bewertung, bzw. wenn eine positive Bewertung gefaked ist. Weil die meisten Bewertungen haben immer das gleiche Schema und ihr könnt das nicht beeinflussen, was der Bewerter im Endeffekt schreibt. Dadurch erkennt Amazon das Ganze ziemlich häufig und ist halt einfach nicht mehr von Vorteil. Deshalb unsere Empfehlung, komplett die Finger von diesen Blackhead-Methoden zu lassen und auf die seriösen Sachen zu gehen, wie zum Beispiel das neue amazon wine programm Ein super Programm meiner Meinung nach, was natürlich nur für Leute funktioniert, die eine Marke auf Amazon angemeldet haben, was ich grundsätzlich eh mal empfehle, weil wenn du auf Amazon verkaufst, hast du diverse Vorteile, wenn du eine Marke hast und diese 290 Euro für die Anmeldung sollten es einem wert sein, auch wirklich äh, die Marke anzumelden und dann auch die verschiedenen Vorteile wie das Amazon Wine Programm, weitere Werbemethoden oder sowas zu nutzen. Und deshalb empfehle ich einfach, eure komplette Bewertungsgenerierung über das Weinprogramm zu machen und halt Abstand zu nehmen von diesen Blackhead-Methoden. Denn ihr müsst euch mal vorstellen, euer Account ist die einzige Ressource, die euer Unternehmen am Leben hält. Und wenn ihr damit dem Feuer spielt, verbrennt ihr euch vielleicht irgendwann die Finger. Und das wollen wir einfach vermeiden in dem Zuge. Gehen wir mal zu Punkt 2 über, nachdem wir geklärt haben, wie wir denn Bewertung heutzutage generieren, und warum es so enorm wichtig ist, halt, äh, sage ich mal, keine Blackhead-Methoden anzuwenden, sondern auf die seriösen Sachen zu gehen. Gehen wir mal über in den Punkt des Launches. Und zwar funktioniert der Launch heute, heutzutage wieder mal anders, als er noch vor drei Monaten oder vor sechs oder vor neun äh, funktioniert hat. Es ist halt komplett unterschiedlich. Amazon entwickelt sich immer weiter, wird immer schlauer, optimiert immer. Und der erste Step, den ich jetzt hier sagen möchte, ist einfach der, dass es zum einen deutlich länger Dauer zu launchen. Früher war es so, Amazon hat halt die letzten acht Tage also deines Verkaufs genommen und halt hat darauf einen Vergleichswert zum Konkurrent gezogen. Und diesen Vergleichswert, danach wurdest du in, den, in das Ranking eingeordnet. Heutzutage ist es so, dass Amazon das Ganze über 30 Tage betrachtet. Das heißt, wenn man sich das mal anschaut, dass diese 30-Tage-Range natürlich zum einen schon mal länger ist als diese 8-Tage-Range, logischerweise. Es dauert so oder so schon mal länger, bis Amazon Vergleichswerte hat. Ja. Jetzt ist es aber so, dass du ja von 0 anfängst und dann 30 Tage später die ersten Vergleichswerte ziehst und dann erst, wie gesagt, erstmal die ersten Ranking-Verbesserungen kommen. Jetzt ist es so, dass du am Tag 0 oder 1 in diesem Falle ja deutlich weniger gemacht hast, Verkäufe machst, als am Tag 30 wahrscheinlich im Launch. Dementsprechend ist der Vergleich auch nicht wirklich wert, äh, wertig, weil andere ja sage ich mal, über 30 Tage konstant verkaufen. Das heißt, erst die zweiten 30 Tage sind für uns, wie gesagt, die relevantesten 30 äh, Tage. Das heißt, bis ein optimaler Lounge irgendwie vollstatten geht, dauert es schon mal mindestens 60 Tage. Und das sollte uns einfach bewusst sein, weshalb wir einfach nicht aufgeben sollten, sondern immer weitermachen sollten, die Werbung nicht abschalten sollten. Und dann sollten wir einfach ein bisschen Geduld haben in das ganze Thema und halt nicht erwarten, dass wir von heute auf morgen, hier sind und die riesen Umsätze machen, sondern die konstante und die Ruhe, sag ich mal, sollte man da reinstecken, um dann halt langfristig auch erfolgreich zu, äh, zu werden. Im Endeffekt ist ja auch so, ihr macht das Business nicht kurzfristig, sondern langfristig. Dann kann man auch diese 60 Tage investieren, bis man dann wie gesagt auf dem Ranking ist, mindestens 60 Tage, wo man eigentlich hin möchte. Und jetzt kommen wir noch mal zu einem Thema was ich immer wieder auch bei uns in bei unseren Teilnehmern einfach thematisieren muss. Und zwar ist das Thema, wie funktioniert der Lounge Ganz einfaches Prinzip, wenn man sich das einmal anschaut. Wir werden das auch hier in der Animation einmal darstellen. Ja? Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir haben diverse Keywords, die wir vorher analysieren, auf die wir ranken wollen. Im Optimalfall hat man so wenig wie möglich, weil es dann einfacher ist. Im Worst Case hast du aber 20, 30 Keywords, über die der Umsatz reinkommt. Das heißt, wir suchen uns erstmal die Hauptkeywords heraus, die nahezu 80 des Traffics abdecken für das Produkt. ist. Das kann man mit Tools wie Helium, MLIS oder sowas in der Art ziemlich gut abbilden. Und wenn wir das herausgefunden haben, das heißt, wir wissen die Hauptkeywords, schalten wir auf diese Keywords effektive Werbung. Ja? Und bei dieser Werbung ist es super wichtig, dass wir einen Step beachten: dass wir halt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche immer oben erscheinen das heißt wir gehen auf amazon geben einen suchbegriff ein auf den wir ranken wollen und ich sag mal da ist immer irgendwer oben der, der, der dauerhaft dafür geld ausgibt und denjenigen müssen wir im optimalfall mit unserem gebot überbieten und dort immer angezeigt werden das heißt wir dürfen amazon nicht limitieren in den ausgaben auf der einen seite und die gebote so anpassen dass wir immer oben erscheinen kontinuierlich wenn das passiert kriegt Amazon natürlich organisch das Gefühl, dass du relevanter bist als der Konkurrent. Weil du, wenn du immer ganz oben angezeigt wirst, natürlich auch mehr Verkäufe machst, als die da drunter kommen oder auf, ich sag mal, auf der letzten Seite sind oder so, logischerweise. Und somit kommst du im Algorithmus immer hoch, kletterst die Treppe immer hoch, wenn du ich sag mal über 30, 60, 90 Tage lang jeden Tag oben bist, Sales über dieses Keyword generierst, Irgendwann wirst du organisch oben angezeigt und kannst deine Werbung ausschalten. Und das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Was heißt ausschalten? Das war auch vielleicht falsch. Reduzieren. Weil du brauchst nicht einmal ganz oben organisch sein und dann einen Platz darüber äh, per Werbung angezeigt werden. Das bringt dann auch nichts. Hier muss man einfach verstehen, dass man das Durchhaltevermögen hat und jeden Tag kontrolliert, ja, ob man oben ist. Und das ist deine Aufgabe im Launch. Und dann ist es unmöglich, nicht nach oben zu kommen. Wirklich. Das ist eine künstliche Intelligenz, ein Algorithmus. Der Algorithmus arbeitet nach diesem Prinzip. Wenn du mehr Verkäufe und Amazon mehr Geld über das Keyword bringst, was im Optimalfall so ist, wenn natürlich dein Listing, deine Bilder perfekt sind, dann wirst du irgendwann oben organisch angezeigt. Wann das ist, kann dir keiner beantworten. Aber ich sage frühestens nach 60 Tagen, aber das kann auch bis zu 6 Monate oder so in der Art und Weise gehen. Von daher, hab Geduld, geh das Ganze so an und dann wirst du keine Probleme im Launch bekommen. Es ist immer wieder dasselbe System. Es funktioniert so und nicht anders. Alle anderen, die dir irgendwas anderes erzählen, ist einfach falsch. Das ist der legale Weg, das ist der richtige Weg und nach diesen Spielregeln müssen alle spielen. Und dementsprechend haben auch andere keinen Wettbewerbsvorteil, es sei denn, sie nutzen Blackhead-Methoden, aber die werden schon sehen, dass ihre Accounts irgendwann gesperrt werden. Und deshalb geht diesen Weg, achtet darauf, dass ihr es so umsetzt und dann werdet ihr keine Probleme im Launch bekommen. Ich hoffe, das Video hat euch an der Stelle gefallen. Ich habe euch einen kurzen Einblick in das Thema Launch-Bewertungen zugegeben, um einfach nochmal klarzustellen, wie der Launch effektiv abläuft und wie ihr legal an Bewertungen kommt. Und jetzt hoffe ich, dass ihr uns einen Daumen nach oben da lasst und ein Abo da lasst, damit wir weiterhin so geilen Content für euch produzieren können. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge für Videos habt oder wollt, dass wir irgendwas näher thematisieren oder noch tiefer in die Materie eingreifen, könnt ihr es gerne in die, Infobox, äh, in die Kommentare schreiben. Wir schauen uns das Ganze an und wenn ein Thema dabei ist, was wir für relevant erachten, werden wir auf jeden Fall darüber ein Video machen. Also würde ich sagen, bis dann, euer Anthony.